meine Entscheidung käuflich sein könnte. Damit jeder sehen kann, dass ich nicht von Industrie- oder Lobbyisten bezahlt werde und dass im Mittelpunkt meiner Tätigkeit hier nicht etwa bezahlte Vorträge, sondern meine Arbeit als äh, Vertreter der Bürger im Landtag steht. Darüber hinaus hat der Wähler auch das Recht zu erfahren, welche anderen Einkünfte wir haben, und zwar jeder einzelne Einkunft äh, und von wem die kommt, damit er entscheiden kann, äh, ob wir noch anderen äh,